Yep. Hallo. Ja. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Shaun Doffel. Ja. gut für Sie. Mein Name ist Philipp Schmidt. Ich rufe Sie von GMA ProSan. Okay. Wegen Ihrem Handelskonto hier bei uns. Aha. Ähm. John, haben Sie fünf Minuten Zeit für mich? Ja, was ist denn das für ein Handelskonto? Oder für Sie. Äh, ein Handelskonto. Es geht um Investitionen, Bitcoin, so weiter und so fort. Was? Es geht um Bitcoin, Handeln, Investitionen. Ja, was denn da Konto? Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Telefongespräch wieder eingeschaltet habt. Ja, Geht ja wieder absolut seriös los, da wissen wir doch schon direkt, was wir da für jemanden an der Leitung haben. Ich verstehe aber nicht, dass die Betrüger sich irgendwie schon jedes Mal mit den ersten paar Sekunden direkt selbst entlarven. Zumindest aus der Sicht, wenn man die Videos hier kennt und öfters mit diesen Betrügern zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Was meinen Sie? Ja, ich ja Sie. Äh, GMA Pros, Herr Toffel. Kenne ich nicht. Sie haben Konto hier aufgemacht. Wann äh, 23. Juni. Ja. Genau, 23. Juni, das ist schon eine lange Zeit. Ja, und was möchten Sie? Ich musste Ihr Konto aktivieren, ich musste die Interesse bei Ihnen erwecken. Und ich musste, dass wir endlich starten, mit Ihrem Konto Geld zu machen. Also ich halte mal noch mal fest. Er möchte mein Interesse erwecken. Und er ruft jetzt hier für einen uralten Datensatz an. Also richtig uralt. Äh, tatsächlich aus dem letzten Jahr. Und äh, jetzt will er mein Interesse noch erwecken? Na, ich glaube ja wohl nicht, wenn die Registration schon so lange zurückliegt. Naja, ah was will er denn jetzt hier eigentlich noch? Also irgendwas ist hier schon wieder falsch dran. Denn äh, dieses Unternehmen, wo ich mich mal registriert habe mit diesem Namen, gibt's so eigentlich gar nicht mehr. Auch die Werbeplattform dazu nicht mehr. Und jetzt kommen die um die Ecke und wollen mein Interesse auf einmal erwecken. Hm. Was er dabei vergessen hat, dass die die Daten hier wieder illegal bekommen haben. Denn ich habe definitiv nicht äh, ja zugestimmt, dass die meine Daten wie eine Stadtschlampe einfach hier überall weiterreichen dürfen. Machen es aber einfach und probieren es dann einfach unter einem Namen. Irgendwann einfach nochmal. Was halten Sie davon? Ja, nicht viel. Warum nicht? Sollen Sie dann in einem halben Jahr anrufen? Äh, nee, nicht wirklich. Wir haben schon ja lang genug gewartet, oder? Also er fragt mich hier, was ich davon halte, dass er mich jetzt hier, oder von seinem Angebot, dass er mich hier anruft. Und ich sage einfach nichts. Und begründet das ja auch und der lacht sich darüber eins? Es ist ja irgendwie interessant. Naja, das, was hier garantiert nicht mit einer seriösen Firma zu tun haben, hat er allerspätestens jetzt hier schon wieder verraten. Denn was gibt's da zu lachen, wenn ich sage, ich habe da kein Interesse dran? Es findet er dann lustig. Es mhm. ist schon irgendwie spannend, dass die Betrüger das lustig finden, wenn der Kunde das nicht möchte, was man da angeboten bekommt. Wir haben ja lange genug gewartet, oder? Denken Sie nicht? Worauf habe ich denn gewartet? Nicht Sie, wir. Das Konto steht ja schon sehr lange. Und das ist schon lang genug. Denken Sie nicht? So, das ist ja in Ordnung so. Das ist nicht in Ordnung, Sie hatten ja Ziele. Sie haben einen Grund, warum Sie dieses Konto aufgemacht haben. Sie wollten Geld machen und Sie hatten bestimmt ein bestimmten Ziel dafür. Ja. Hatten Sie nicht? Ist ja, nicht wirklich, nee. Was sagen Sie? Nicht wirklich. Wieso nicht wirklich? Ich denke nicht, dass Sie, Herr Toffel, einfach nur Ihre Daten irgendwo angegeben haben von nichts. Sie hatten bestimmt einen Grund. Stimmt, hatten Sie einen Ziel? Ja, mal gucken. Mal gucken, wo drauf? Naja, was da so passiert. Aber war ja nichts Seriöses dabei. Wie ist das nicht seriös? Naja, Sie, Sie spielen 50% von dem Spiel, Herr Toffel. Naja, aber wenn da nichts Seriöses dabei war, habe ich mich da auch dementsprechend nicht weiter drum gekümmert. War derjenige, der für Sie zuständig, nicht seriös, oder waren Sie nicht seriös? Oder haben, habt ihr zusammen nicht das geschafft? Hängen ja, Sie die zusammen das auf? Nicht. Okay, sind Sie seriös? Die Webseite ist seriös, das kann ich Ihnen sichern. Ja, der Vielleicht der vorherigen, der vorherigen Kontomanager spricht nicht für die ganze Firma. Er spricht nur für sich selber. Wenn Sie seriös sind, dann kann ich Ihnen gerne zeigen, wie seriös ich bin. Ja, das schaffen Sie ja nicht. Naja, dass er auch nicht zu den Seriösen gehört, das äh, liegt oder das erkennt man hier glaube ich schon an der Gesprächsführung. Also irgendwie absolut cringe. Das heißt, es ist jetzt ein Problem, dass ich mich jetzt bei der Firma nicht weiter darum gekümmert habe. Ich meine, ich habe sie mir jetzt schon erklärt, dass ich das ganze Spielchen da bei denen nicht seriös fand. Und er meint dann, ja, der eine Kunden oder der eine Kundenberater, der spricht ja nicht für die ganze Firma. Also selbst wenn er jetzt schon mal jemanden angerufen hat für diesen Datensatz und die melden sich dann später einfach nochmal. So ist das definitiv auch nicht erlaubt. Denn ich habe ja nicht irgendwelchen weiteren Maßnahmen hier zugestimmt, dass man mich ja anrufen darf. Schon irgendwie absolut verwirrend. Aber schauen wir mal, was er da noch sonst so alles loszutreten hat. Warum nicht? Ja, Weil der ganze Anruf ja unseriös ist. Mein Anruf? Ja. Wieso halten Sie von diesem Anruf, dass ich nicht seriös bin? Na, weil Sie ja Kaltakquise machen. Sie haben ja keine Anruferlaubnis. Nochmal bitte? Ja, Sie haben ja keine Anruferlaubnis. Wie habe ich... Sie haben doch ein Konto hier bei uns. Ja, aber deswegen haben Sie ja nicht automatisch eine Anruferlaubnis. Doch schon. Nee, dafür brauchen Sie eine Unterschrift. Das haben Sie gemacht, als Sie Ihren Daten bei der Webseite eingegeben haben. Ja, aber das ist ja keine Anruferlaubnis. Na doch, wenn Sie Ihre Nummer eingeben, dann wollen halt. was heißt das, jetzt bestimmt nicht vor Dekoration oder Informationen aufholen Bestimmt nicht einfach nur... Aber alleine, dass Sie sich so, damit Sie auskennen, macht das Gespräch ja schon Herr wieder Doffel, Sie haben doch vor einer Minute gesagt, dass Sie seriös sind. Und was hat das jetzt bitte schon wieder mit seriös von meiner Seite aus zu tun, wenn ich mich mit ihm unterhalte und auf seine Fragen eingehe und Fragen stelle und das nicht in Ordnung finde, was er da macht? Und eine Anruferlaubnis hat es auch nicht gegeben. Damit kennt er sich ja scheinbar nicht aus. Er meint, nur weil ich jetzt da meine Daten eingetragen habe, ist das für ihn eine Anruferlaubnis. Nein, ist es nicht. Denn wenn ihr angerufen werden möchtet, müsst ihr dem extra nochmal gesondert zustimmen, wenn es sich hier um ein Verkaufsgespräch oder um ein Angebot handelt. Nur wenn ich schon mit dieser Firma etwas zu tun habe, also keine Ahnung, habe eine Brille gekauft oder habe bei Amazon was bestellt und irgendwas ist mit dem Paket oder es gibt eine Rückfrage, weil irgendwas unklar ist, dann dürfen die anrufen. Das ist klar, aber nicht um irgendein Paket oder ein Trading-Angebot oder irgendwas zu unterbreiten, das ist dann illegale Werbung. Ja, was interessiert die nicht? Und wenn man Werbung haben möchte, muss man dem zustimmen. Und ein Double-Opt-In funktioniert nicht, indem ich einfach nur meine Daten eintrage, sondern es muss mein Telefon klingeln und ich muss einen PIN eingeben. Oder es kommt eine SMS und gibt dann diesen PIN ein. Damit habe ich dann bestätigt, dass diese Rufnummer auch wirklich zu mir gehört und nicht von Nachbarn ist. Weil sonst könnte ich ja den Code nicht haben, wenn ich hier eine fremde Nummer eingebe. Aber die rufen einfach an und das interessiert gar nicht. Und der ist der Meinung, dass der Kunde jetzt nicht seriös ist. Und das ist schon irgendwie spannend. Na, Sie sind ja nicht seriös. Doch, bin ich. Nee. Doch, bin ich. Nee. Ich hoffe, dass Sie seriös genug sind, dass Sie sich mit mir halten können. Sie sind ja nicht seriös. Das ist ja alles da betrug bei Ihnen. Entschuldigung, wie, wie ist das Betrug? Naja, sie zocken ja bloß die Leute ab. Mehr ist es ja nicht. sagte, Sie zocken ja bloß die Leute ab. Mehr ist es ja nicht. Warum denken Sie, dass wir die, dass wir die Leute abzocken? Ja, ich halte so, wenn man nur eine böse Webseite hat. Aber das ist doch nicht wahr. Na klar. Das ist nur Ihre Meinung, Herr Toffel. Nee. Oder Entschuldigung, das ist doch die Meinung, die für sie aufgebaut wurde von den unseriösen vorherigen Kontomanagern. Ja, das sind ja so welche wie Sie. Aber wie nochmal gesagt, der vorherige Kontomanager spricht nicht für die ganze Firma. Ja, aber Sie rufen doch illegal an, also sprechen Sie doch auch für die Unseriösität. Was sagen Sie da, Herr Stoffel? Sie, ja, sie sagten doch, dass Sie seriös sind, dann lassen Sie uns über seriöse Sachen sprechen. Ja, aber Sie sind doch nicht seriös. Wie will man denn da über seriöse Sachen sprechen? Natürlich bin ich seriös. Und ich musste nur Geld machen. Ja, genau. Sie drehen sich nur um einen Kreis. Sie, wollen nur Geld Sie drehen sich nur machen. um einen Kreis. Und ich versuche direkt zu Punkt zu gehen. Der Punkt ist, dass Sie kriminell sind. Kriminell ist jeder, der hinter Geld geht, oder? So ist das heutzutage. Jeder, der nach seinem Interesse interessiert ist. Jeder, der versucht, wirklich noch Geld zu machen. Wurde von unseriösen Leuten kriminell genannt. Sie ja, sind ja die unseriösen Leute. Ich bin sehr seriös nee. und ich nenne mich selber nicht kriminell und aber ich nenne Sie nicht kriminell, weil Sie Geld durch Handel machen mussten. Ja, weil Sie sind ja trotzdem kriminell. Kriminell schon, also d davon davon bin ich sehr stolz, Aha. weil kriminell heutzutage anscheinend ist jeder, der erfolgreich ist. Nee, jeder, der ist. erfolgreich ist, jeder der seriös, was seine Arbeit angeht, was nee, Geld angeht. Der, kriminell kriminell ist, der unseriös ist. Nein, ich bin kriminell, aber ich bin sehr seriös. Ich bin kriminell in meiner Art und Weise. Weil ich klaue das Geld von dem Market, Herr Toffel. Und wenn Sie auf meiner Seite stehen, dann würden Sie auch einen Teil davon nehmen. Nee, Sie klauen das Geld von den Leuten. Nein, Quatsch, Herr Toffel, dann Natürlich. dann bin ich dann bin ich schon lange im Knast, oder? Nö, da kümmert sich ja keiner drum, das ist ja das Problem. Wie kümmert sich doch keiner drum, Herr ja, ja. Toffel, was sagen Sie? Den Knast es, gibt, es, gibt, es gibt bestimmt Betruge da draußen, ja, aber es so gibt praktisch. bestimmt Leute, die in seriös sind. Aber die gehen alle im Knast. Die gehen alle im Knast, Herr Toffel. Sie haben ein Konto mit uns schon seit, seit Juni. Seit Juni. Dass wir heute reden, heißt das, dass die Firma noch steht, dass die Firma noch aktiv ist. Ja, weil sie halt immer noch den Betrug durchziehen unter dem Namen. Aber das dauert ja nicht lange, der ändert sie den Namen. Und außerdem heißt das nicht, dass die Firma äh, überhaupt noch aktiv ist, mit der ich vorher gesprochen habe. Da kann man sich nach so langer Zeit auch tatsächlich gar nicht mehr wirklich dran erinnern dass hier der Name der Firma neuer sein kann, das weiß ich ja jetzt so erstmal gar nicht. Der behauptet ja jetzt hier nur, dass der Kollege vorher schon mal angerufen hat. Und ja, kann sein, dass es der Kollege war. Und ja, kann auch sein, dass es das gleiche Callcenter war. Nur was ich für nicht unbedingt, ähm, äh, ja, äh, aktenkundig halte, ist, dass der Mitarbeiter von der gleichen Firma schon mal angerufen hat. Also unter dem gleichen Firmennamen. Etwa den kann man ja jederzeit wechseln bei diesen komischen Trading-Firmen. Es ist ja jedes Mal eine neue Webseite, jedes Mal andere Mitarbeiter an der Leitung und jedes Mal wird es ein kleines bisschen unseriöser. Den Namen kann man ändern, aber das hat doch nichts damit zu tun, ob wir erwischt werden oder nicht. Doch. Sie verstehen hier schon, dass der Name gehört zu einer Mutterfirma. Diese Mutterfirma kann nie geändert werden. Sie sind ein Krimineller und ein Betrüger und mehr Ich bin Krimineller, aber kein Betruger. Doch. Kriminell als ein Freund haben, Herr Tuffel ist das beste, ist das beste Freund, was Sie haben konnten. Sie sind einfach nur ein Betrüger, mehr nicht. Und ziemlich armselig noch dabei. Ich bin kein Betrüger. Doch. Ich bin kriminell. Das Klar. kann sein. Das kann man schon kann man, kann man schon so verschreiben. Mhm. Aber Betrüger bin ich nicht, Herr Tuffel. Doch? Nein, bin ich nicht. Das nennt man übrigens bandenmäßigen Betrug, was Sie da machen. Gewerbsmäßig. Wie sind Sie drauf gekommen? Betrogen, Betrug. rufen illegal an. Wie rufe ich illegal an? Erklären Sie das. Ich das schon ja. Herr Toffel, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Das nichts an. Was machen Sie beruflich doch? Was, was hat das? Nichts an. Sind Sie so sensibel oder was ist das Problem? Das geht Ihnen einfach nichts an. Sie sind das vom ist Beruf doch eine Betruger. Einfache Frage. Okay, ich bin vom Beruf Betruger. Was machen Sie beruflich? Was halten Sie davon, wenn jemand, wenn Sie durch Ihre Arbeit, nur, nur durch Ihre Arbeit machen, Betruger genannt werden? Was halten Sie davon? Was würden Sie erhoffen? Das passiert ja nicht, weil ich ehrlich arbeite. Tue ich auch, aber trotzdem Leute wie Sie nennen Sie mich Betruger. Ja, dann überlegen Sie vielleicht mal genau, warum die Leute Sie so nennen. Jetzt haben Sie ja verraten, dass... Sie. Ich frage Ihnen doch, warum. Ich frage Ihnen doch, warum. Naja, weil Sie sich einfach so verhalten wie ein Betrüger und illegal anrufen. Sie haben keine Anruferlaubnis. Sie haben Ihre Daten bei uns in der Firma angegeben. Das ist Herr trotzdem Toffel. keine Bestätigung dazu, dass Sie anrufen dürfen. Sie brauchen in Deutschland dafür ein Double-Opt-In. Oder weil... Aber Sie Herr Toffel, Herr Toffel, da liegt das Problem. Und Das Missverständnis. Das ist eine internationale Firma und wir arbeiten nicht nach keine den Regeln. Sie dürfen in Deutschland Nein, anrufe. natürlich dürfen wir das, Nein, dürfen Herr nicht. Töffel. Aha, also ist dieser nette Herr hier jetzt hier der Meinung, dass für ihn diese Regeln nicht gelten, weil er aus dem Ausland anruft. Tja, dem ist allerdings nicht so. Denn wenn man vom Ausland, ins, äh, ja, oder nach, also vom Ausland nach Deutschland verkaufen oder arbeiten oder anrufen möchte, und dann gilt auch deutsches Gesetz und deutsches Recht. Tja, aber das interessiert ihn irgendwie nicht. Und das sagt er ja auch ganz offen, dass das für ihn anscheinend, dem Anschein nach, nicht gilt. Das ist aber schlichtweg falsch. Herr Toffel, wir sind eine internationale Online-Kommission. Ich kann nicht mit mir diskutieren. Ich kenne mich damit rechtlich aus. Anscheinend tun Sie doch gar nicht. Und Nein, tun Sie gar nicht, Herr Toffel. Sie beeindrucken mich mit Ihrem blödsinnigen Gelaber nicht. Es sind kein Gelaber, ich versuche nur ihren, ich versuche nur diesen, ich versuche nur Ihre, Ihre Ansage noch zu beantworten. Entschuldigung, wenn die Antworte auf, auf Ihre, auf Ihre Glutsehne angaben und Ansagen, Gelaber noch klingt. Nochmal. Was nützt das, wenn Sie falsch antworten? Ich antworte nicht falsch. Doch. Ich antworte nicht falsch. Ich gebe Ihnen nur die Fakten, was Sie anscheinend nicht, nicht selber wissen. Ja, da sollten Sie sich mal besser informieren. Ich, hoffe, ich arbeite in diesem Geschäft seit ungefähr neun Jahren. Also bitte erzählen Sie mir nicht. Also erst naja. Also nur weil man eine Lüge immer wieder wiederholt, wird es ja noch lange nicht zur Wahrheit. Tja, eins ist er hier auf jeden Fall. Ziemlich bissig. Das haben wir gar nicht mal so oft, dessen Betrüger dann hier versucht, noch irgendwie was auszuholen, obwohl hier eigentlich schon alles verloren ist. Ich find's nur interessant, wie er sich jetzt versucht, irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, um dann doch noch irgendwie an unser Geld ranzukommen. Oder was genau soll das Ganze jetzt hier darstellen, wenn er versucht, hier die ganze Zeit mit uns weiter zu diskutieren? Ja, also seriöser macht er sich dadurch auf jeden Fall nicht, also zumindest nicht bei den Antworten, die er da gibt. Arbeiten Sie da nicht über ein Jahren, weil die Firma gibt es auch gar nicht so lange. Das ist komplett Blödsinn. Und ich arbeite seit neun Jahren. Jahren. Ich arbeite seit neun Jahren. Ich habe nicht gesagt, ich arbeite bei dieser Firma seit neun Jahren. Ja, okay. Sehen Sie, wie Sie wie Sie Ihre eigenen die Sie sammeln nicht, Ihre eigenen tun Sie sammeln Ihre eigenen Impressionen über uns selber, ohne dass Sie davor fragen, ohne dass Sie uns danach fragen, diejenigen, die eigentlich die Antworten haben. Sie tun das nicht. Ja, ich brauche den ja jetzt hier wirklich nicht fragen, ob er seriös ist oder ob das stimmt, was ich mir da so einbilde. Also ich meine, das ist ja klar. Wenn ich den Betrüger frage, ob er ein Betrüger ist, ich meine, in dem Fall gibt das ja sogar zum Teil zu, dass er kriminell ist, auch wenn er irgendwie ein komisches Verständnis davon hat, weiß ich nicht. Also, was soll denn das bringen, wenn ich eine Betrügerfirma frage, ob sie betrügt, ist ja vollkommen affig. Sondern sie sammeln, sammeln ihre eigene Meinung, selber. Das hat nichts mit Meinung zu tun, das ist Deutsch Und dann behalten Sie das, als ob das die Wahrheit ist. Mhm. Aber ist es doch gar nicht. Sie rufen aber illegal an. Ich rufe nicht illegal an, Herr Toffel. Wir sind eine internationale Online Firma. spielt damit keine Rolle. Wer in Indol oder nach Deutschland telefoniert oder auch nach Deutschland irgendwas verkauft oder anbietet, muss sich an deutsches Gesetz halten. Nicht, wenn dieser deutsche Mann an uns gekommen ist und nicht andersrum. Doch. Ja, doch, nicht, Herr Toffel. Herr Toffel, Sie haben Ihre Daten bei uns angegeben. Doch, spielt das seine Rolle. Wir sind ein Kunde von uns. Ein Kunde bei einer finanziellen Firma. Die einfach nur Gelegenheiten sucht, um mehr Geld zu machen. Herr Zoffel, wenn, wenn Sie so wirklich so stark überzeugt sind, dann tut mir wirklich leid für Sie. Ich kann ja, ich schon, ich kann, kann schon zugeben und zustimmen. Nochmal? Ich tue mir nicht leid, weil ich bin auf den Betrug wenigstens nicht reingefallen, wie alle anderen Menschen oder viele Menschen. Das, das, das denken Sie nur. Ist so, das denke ich nicht nur. Nee, das denken Sie. Was meine Meinung sagt, sagt, dass Sie jetzt gerade eine sehr große und gute Gelegenheit verlieren. Nö. Nur weil sie über etwas überzeugt sind, was gar nicht mit der Wahrheit zu tun ist. Das ist doch komplett lächerlich. Na, ist es nicht, wenn sie so stark von ihrer eigenen Meinung überzeugt sind, dann klingt das für sie nur lächerlich. Aber lächerlich ist das doch noch nicht. Was lachen sich ganz viele Menschen über sie auf YouTube kaputt? Das kann sein. Jetzt aber was, was, was interessiert das mir, was, was die Leute sagen doch? Oder was die Meinung ist? Ich bin jemand, der nach Geld sucht, wie Sie sagen, schon kriminell, weil ich bin genauso wie ein Tier und ich bin ich bin hinter die Gelegenheiten genauso wie ein Tier. Sie arbeiten, nennen arbeiten. Sie mich kriminell, nennen Sie was Sie wollen, aber ich bin kein Betrüger. Ich mache mein Ziel Geld an. auf den richtigen Weg. Das ich bin mit. einer von den besten Leuten, die das je schon mit dem Market gehandelt haben, Herr Tuffel. Und Eigentlich da habe ich lange gearbeitet. Davor habe ich lange gearbeitet, um diesen Skills noch aufzubauen. Und dann kommt jemand wie Sie und sagt, sagt einfach nur Betrug. Wenn Sie nur zehn Prozent von der Arbeit machen, was ich mache, dann werden Sie schon wie ein ganz, ganz, ganz kleines Baby nach zwei Stunden schlafen. Das stimmt. Naja, wenn Sie auch nicht Ihre Augen doch verlieren. Ich sitze schon vor, vor sechs Monitoren, schon fast 7 <lacht> Tag. Herr Teufel, aber leider muss ich mit Leuten wie Sie sprechen. Leider muss ich, muss ich mit Leuten wie Sie sprechen. Ist ja ganz toll, dass er da sechs Monitore vor sich stehen hat. Oh, oh ganz toll. Fast sieben Monitore schon. Hm. Mensch, da hat er ja was erreicht. Oh, auf Ebay kann ich mir jetzt auch sechs Monitore zusammenlümmeln. Äh, ich sitze hier auch vor vier Monitoren, wenn ich das nicht hier einspreche. Äh, sollen übrigens auch irgendwann mal sechs werden, weil der Platz langsam nicht mehr ausreicht bei dem, ganzen, bei dem ganzen Wahnsinn, den man hier so nebenbei verarbeitet. Ja, Und nu? Weil er da jetzt sechs Monitore hat, ist er jetzt der King oder was? Also, äh, ist lediglich praktisch, dass er sechs Monitore hat, soll er sich doch freuen. Mann, also wirklich. Wenn er das jetzt als Argument nimmt, dass er vor sechs Monitoren sitzt, da hat er aber recht tief was geschafft. Naja, und es kommt ja bald der siebte Monitor. Naja, wenn er sich den leisten kann, muss er ja nur zwei Kunden dazu bescheißen, um sich noch einen dazu zu kaufen. Weil ohne eure Geld kann ich doch keinen Kontos aufbauen. Ja, Sie sind und ein rechtlich. Land kann alleine nicht platschen, Herr Töffel. Und Sie sind nichts anderes als ein kleiner Callcenter-Mitarbeiter, der die Leute anruft. Mehr nicht. Ein Callcenter hat die Firma ja schon... Damit wir mit euch sprechen können. ja das stimmt. Das bist du, aber ja, nicht aber... nur ein Callcenter. Aber nicht nur ein Callcenter, Herr Toffel. Mm, trotzdem peinlich, was du da machst. Naja, wenn du, wenn du zehn von dem Geld machst, was ich mache, dann wirst du doch anders denken. Nee, ich glaub nicht. Ich kann äh, nicht mal schlafen. Herr Toffel, glaub mir. Und glaub mir. Glaub ich sowieso nicht. Nach nach der harten Arbeit, dass ich jeden Tag mache, egal, egal was ich mache. Und egal, was ich davon denke, ich werde schon wie ein Baby schlafen. Weil mein Körper und mein Gehirn, traf, und mein Kopf ist schon ist kaputt Länge. und meine Tasche ist voll. Das ist traurig, du solltest dich was schämen. Schämen, Herr Toffel, warum? Ja, weil du die Menschen betrügst. Lächerlich, wie überzeugt du davon bist. Das ist so. Das ist lächerlich. Weil, ist so. weil ein, ein, so. weil, weil der vorherige Kontomanager so nicht seriös war weil der vorherigen Manager nicht wirklich war oder weil sie ein paar oder weil sie ein paar schlechte Reviews im Internet gelesen haben ja, und wie so ein gut. ganz naiver Mensch schon das sehr so glauben, das es doch ihre Schuld Toffel. wenn sie wie ein naiver Mensch einen kleinen Kommentar auf dem Internet gelesen haben und so stark dran glauben und nicht selber schauen, ob diese Gelegenheit doch stimmt oder nicht. »Na ja, da verwechselt er aber mit naiv irgendwie so ein bisschen was. Naiv wäre ich dann, wenn ich jetzt einfach gutgläubig all dem zustimmen würde, was er mir da so am Telefon erzählt und direkt glauben würde, was er da so sagt.« sich im Internet zu belesen und äh, darüber nachzudenken und zu recherchieren und, äh, naja, sich dann eine Meinung zu bilden, ich glaube, das hat dann nichts mehr mit Naivität zu tun, äh, sondern mit Intelligenz, dass ich auf äh, seinen Quatsch da nicht reingefallen bin. Denn was anderes ist es letztendlich nicht. Und vor allem das, was er hier alles erzählt, das sollen jetzt seine Argumente sein? Sechs Bildschirme und, äh, ja, nur weil da wer anders mal dran war, hä? Also der, der macht sich dadurch nun wirklich nicht seriöser mit all dem, was er da so erzählt. Und, äh, weiß ich nicht, im Hintergrund wird man ja auch die ganze Zeit irgendeine Mitarbeiterin rumkrakehlen. Naja, wahrscheinlich ist das in diesem Callcenter irgendwie eine Prollmasche, um da mit anzugeben, schon alleine ja, sie müssen erstmal so viel Geld machen wie ich. Woher weiß denn der, wie viel Geld ich überhaupt monatlich verdiene? Also, äh, keine Ahnung, wie der auf diese Einschätzung kommt, also ich habe sie mir nicht verraten. Interessant. Dann was, was, was genau ist lächerlich? Wenn ich hier zu Ihnen mit einer Gelegenheit komme, wo Sie mit ein, mit 10.000 eventuell nach dem richtigen Weg 50.000 Euro verdienen können, netto in Ihre Tasche, wenn ich mit so einer Gelegenheit zu Ihnen komme und dass Sie ihn nicht mal ernst nehmen, um das mindestens zu probieren und schauen, ob es stimmt oder nicht, dann Entschuldigung, Herr Torfell, das finde ich lächerlich, nicht das, was ich tue. Aha, also ich soll da 10.000 Euro bei dem reinstecken, hat er das jetzt ernst gemeint? Um dann mal zu probieren, ob das wirklich funktioniert? Hat Irgendwie einen Lattenschuss. Also bei dem braucht man nichts probieren. So wie der sich ja am Telefon gibt und zeigt. Zeigt doch das eigentlich schon, dass ich da nichts rausholen kann. Es ist doch der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, was, was mit dieser Prollmasche erreicht werden soll. Mich erreicht er damit definitiv nicht. Ich find's nur lächerlich. Ja, doch alles, was du sagst, ist einfach nur komplett lächerlich. Ist es das doch gar nicht, das ist doch wahr. Man kann bei euch kein Geld verdienen. Man überweist euch Geld, 50 Euro, 500 oder 1000 und dann seid ihr ja. weg. Oder ihr meldet euch nochmal und man soll ein bisschen nachschieben und dann seid ihr spätestens weg. Man kann bei euch kein Geld auszahlen. Das ist alles Lob und Betrug und das weißt du selbst. Herr Toffel, ich habe einen Kunde mit mir, der, der schon in dieser Firma alleine seit anderthalb Jahren arbeitet. Ihr habt 0,0 Kunden. Ihr habt nur Betrugsopfer. <lacht> <lacht> Herr Toffel, ich, ich treffe mich persönlich mit ein paar von meinen Kunden. Ja, ja weil sie seriös sind und ich auch genauso. Aber nicht jeder, nicht, nicht jeder in der Firma macht das, weil natürlich, Ach, das wie ich. nicht jeder, natürlich wie nicht das jeder Kunde sich Ich bin jeden auf ja. Nochmal? Ob deine Eltern, auf dich stolz sind, dass du kriminell geworden bist und Leute betrügst? Herr Stoffel, es geht darum, um Geld zu machen. Es geht nicht darum, was die Leute über dich denken. Ja, ich glaube, mit dem Motto hat er tatsächlich recht. Es geht bei ihm nur darum, Geld zu machen und nicht, was die Leute über ihn denken. Ganz genau, da hat er ja tatsächlich mal ein wahres Wort gesprochen. Und äh, gerade hat er mir noch verraten, er trifft sich mit den Kunden. Aha, und wie geht es, wenn er im Ausland sitzt? Ich meine, er hat ja sogar gesagt, dass er eine internationale Firma, Unternehmen, ja genau. Und dann fährt er jedes Mal nach Deutschland zum Kaffee trinken oder was. Ist doch einfach nur noch lächerlich. Wenn du das Richtige machst und am Ende erfolgreich bist, warum interessiert das dir, was die Leute davon im Internet erzählen? Habe ich dich, hab ich, habe ich dich betrogen? Habe ich, habe ich, habe ich dich verarscht? Du versuchst? Nein, ich versuchte doch. doch. Du brauchst dich da nicht rausreden. Herr Stoffel, tue ich nicht. Doch? Tue ich doch nicht. Ja, klar. Naja, das ist du Ihre klar. Meinung. Wenn das nicht ändern kann, dann, es tut mir leid. Ja, mir nicht. Mir schon. Weil du nichts an mir verdient hast, deswegen tut's dir leid, richtig? Nee, nicht wirklich Herr Toffel. Am Ende, das war ein ganz nettes Gespräch. Ich habe mit jemandem gesprochen, der schon von mir etwas denkt. Du bist nicht der Einzige, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, weiß ich. Ich bin sehr professionell, dass, dass, dass ich diesen Anruf einfach hinter mir habe. Professionell würde ich jetzt nicht kennen. Naja, jeder hat seine Meinung. Herr Toffel, jeder hat seine Meinung. Schon mal ein bisschen anständiger als die ganzen anderen Kakerlaken. Die erzählen ja immer was von Uhren und so und so. Na, wie ich, wie ich schon gesagt habe, wie nicht jeder Kunde seriös ist, nicht jeder Konto-Manager, nicht jeder Broker ist auch seriös. Herr ja, Toffel, das ist zu den Seriösen. Nochmal? Du gehörst ja nicht zu den Eu Seriösen, sonst würdest du nicht anrufen. Nee, Herr Toffel, nochmal. Das ist nur, nur Ihre Entscheidung und Ihre Meinung. Nee, ist nicht nur meine Meinung. Doch, ist es und das ist nicht die Wahrheit. Aber okay. nochmal, wenn ich das nicht ändern kann, dann tut mir wirklich leid. Das Aber wie gut, dass du gleich auf du Firmennamen gesagt hast, dann kann ich das gleich direkt in der Titelbeschreibung bei YouTube stellen. Ach, keine Ahnung, das ist das ist einfach, das geht an sie. Wie sie, sie damit umgehen, was sie damit machen, das geht an sie. Ja, genau. Aber ich fände es wirklich, wirklich erstaunlich, wie stark jemand an etwas denken kann und von etwas überzeugt sein kann und... Egal, was man hört und egal, ob man die Chance hat, das selber zu zu probieren, zu bestimmen, wird man das doch noch nicht machen, weil man einfach von einem Internetkommentar so stark überzeugt ist. Das hat nichts mit Internetkommentar zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ja am Tag locker 30 bis 40 Betrüger anrufen, die ich alle auf YouTube-Live-Stelle. Du glaubst doch nicht, dass doch du mal. wirklich mit dem Charakter sprichst, den du da am Computer stehen hast. Was meinst du? Was meinen Sie? Der Datensatz wurde damit absichtlich Absicht platziert, damit so Leute wie du anrufen können. Äh, Herr Tuchel, Entschuldigung für die vorherigen äh, Kontomanagern, die mit, äh, mit Ihnen gesprochen haben. Entschuldigung für die Meinung. Also hörst du ja dazu. Die die entwickelt haben, aber nochmal, tut mir leid, dass ich das nicht ändern kann. Mhm. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüssi, Danke und ciao. Also eins muss man dem ja hier wirklich lassen. Ausdauer hat er und er versucht, von seinem Handwerk zu überzeugen. Tja, das haben wir so in der Form tatsächlich auch noch nicht gehabt, dass einer so bissig ist und so vernünftig bleibt die ganze Zeit. Aber letztendlich ist es trotzdem ein Betrüger gewesen. Es ist trotzdem nicht seriös, was hier vorgefallen ist. Es ist trotzdem kein legaler Anruf gewesen und ihr hättet hier auch trotzdem euer Geld verloren. Egal wie bissig der ist. Und genau das ist auch das Problem, wenn man genau solche Leute an der Leitung hat. Weil so einer hat sicherlich schon ein bisschen mehr Erfolg auf dem Tradingmarkt, die Leute zu bescheißen. Denn der ist hartnäckig. Und ganz so schlecht ausgedrückt wie alle anderen hat er sich ja jetzt ja auch nicht. Auch wenn er ständig zwischen du und sie gewechselt ist, was ja schon auch wieder Käse ist. Aber der könnte tatsächlich den einen oder anderen einlullen am Telefon. Schon Wahnsinn. Tja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.